Okay. Oh, ich kann mal. Schön. leckere Störtebecker Bernsteinweizen. Oh. Enrico, da freust du dir schon drauf. Alter, ey. Judith Bernsteinweizen. Boah, ey. Mit die hört alle zum Sixer dazu. Sieht gut aus. Und so so ein sich das wieder davor. Fruchtig, spritzig. Ja, was mit spritzig gemeint ist, wie ich noch nicht. Das dann im äh, Mund ist oder dann erst noch Toilette anfängt mit dem Spritzchen? wird schnell wir raus. <lacht> nee. Ja, naturbelassen und für mit Stammwürze von 12,9 Prozent. Großtemperatur 10 Grad. Oh, 5,3 Prozent Weizen Pilsner verleihen eine kräftige Bernsteinfarbe und schaffen die Grundlage für die sich ankündigen Fruchtaromen. Das werden wir dann mal schmecken. Warme Gehung sorgt für den satten Duft nach. Bananen und roten Früchten sowie die kräftige Kohlensäure. Dezente Hopfung mit den Hopfensorten Perle und Smart lässt den Frucht darum die Feuerentfaltung. Das sieht auf jeden Fall freundlicher aus. Die Arbeit in Oranges. Ja? Wir haben ja das andere hier. Na, guck mal, sieht wirklich freundlicher aus. <lacht> es ist wirklich genau das gleiche Bild, aber sieht freundlicher aus. Ein ne? bisschen heller als... Also in der Flasche es gut aus. Trip in! Oh. Na, wo ist die denn die rote Zoa? Ich dachte, die Sponsort bei... Bei was? Also, ja. Da haben wir doch noch gar nicht probiert. Na, stimmt. Wir kriegen ja auch Kinder. Ja, Karten. weil die, die Köstritz die, die wollen ja unbedingt, dass wir das testen. Deswegen schicken wir uns schon nicht was. Ah. Okay. Oh, mh. guck mal! Schön! Schön! Ja, da ja, hat doch einer, der das transportiert hat, zu viel gewackelt. Das beim Fahrradfahren oder was? Spinzel, ich komme hier mit Logi. Wo ist denn jetzt hier der Dekapsel <lacht> hab's Da mit hab dir hinten in die Partei eine Wichsrolle. Oh, und immer findest du, ja? Ey. So, das, ja? <lacht> so, dauert jetzt ein bisschen? <lacht> da ist man hoch diesmal. Ja, sag dir doch. Federmäuse sind das, oder? Du wirst ja, dass du kleckerst. So. Was? Klecker Also auf jeden Fall schäumt das. Ja. Kohlensäure ist drin. Hast du ja auch vorgelesen. Naja, ja, das ja ist ja War jetzt also der Beweis. Man hätte man es hätte erwarten können. Also als guter ein Eingießer, du hast es gelernt, du müsstest es wissen. Aber ganz wichtig, man muss ja den Leuten mal zeigen, wie es nicht geht. Ne? Das heißt, wenn man ein bisschen zu viel... Na, unterwegs war äh, bei... Äh der liegt nicht an mir. Das Kellerbier hat auch nicht geschäumt. Ja, das Kellerbier kam ja auch aus dem Keller. Der Schaum ist ziemlich schnell weg. Wir gucken nochmal wie schnell der Schaum weg Nein! Wieso denn nicht? Der Schaum ist äh, optimal. Der ist so optimal. <lacht> ja, fast. Also die Farbe ist super. Schön klar. schön Goldgelb. Fast ins Orange gehende Farbe. Die Farbe ist wirklich gut, ja. Stimmt. Ja, der Schaum ist so. Der Schaum ja. ist kacke. 5,3 Volt. Nicht, dass die umkämpft, Alter, <lacht> Oh. Alter. Riecht okay ja okay, Dolle, oder? Das ist aber doch gut. Ihr findest sie? Jo. Prost. Na ja, gut. Oh. Na ja, Bernstein Weizen. Boah, alter. Also du, ich hab gleich eine Zahl im Kopf gehabt, ja, und da bin ich auch nett. Ne? Also ich sag dir eins, entweder, also ich hatte erst eine 3 oder eine 2. Oh. Alter. Ohne Scheiß. Ja. Also, ich mag weder Bernstein noch diesen Weizen. Und Bernstein Weizen, das ist wie Kristallweizen, das taucht die wie zunger und Und äh, meine Leber, Junge, was meinst du, was die macht? Gut, dass du das nie siehst, ey. Die, die, die dreht sich im Kreis. Ich würde eh einen mhm. oder anderen Punkt nehmen einfach. Ich möchte das jetzt auch nicht weiter trinken. Ich würde so wegkippen wollen, ja. <lacht> Gut. Ein paar Schluck nehme ich schon noch. Gut, dann sind wir aus Kulanz bei zwei Punkten. Nein. Das rumort jetzt dann schön. Ich glaub, ja auch auf Klo. Ich will. Okay, ein Punkt. Ja, ja. Austrinken oder wegkippen? Ich fuhr's, Alter, dann ist so <lacht> schlimm. Also, ich sag jetzt nicht mehr. Mann, ey. Scheiße, die da rein. <lacht> Uwe? Ja. Das ist jetzt echt nicht das Schlechteste, was ich getrunken habe, aber. aber was? Ja, gibt noch Würde. Also für meine ja, aber nee, tut mir leid, ich nee. Nee, Boah. das kann ich nicht. Blech. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern und laut Kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Ja. also soll sagen? Wir trinken die Scheiße nicht aus. Ewig äh, haben wir noch was anderes dazu, mit der Spülen von ja. derselben Brauerei. Ja. Gut, so Video. Tut uns leid, Störtebäcker. Geschmäcker sind verschieden. Das, äh, ja. nee. Was sagt man bei den Piraten? Kiel holen. Kiel heilen oder was? Kiel holen. Achso, Kiel holen. Ah. Das das Bier, oder was? Über die Planke mit dem Bier. Ja. <lacht> Gut, ich gehe äh, schon mal das Gas ausspülen. War, ja, was. auf dem Weg dahin kannst du uns gleich das nächste Bier zeigen. Dann. Ja. Ich hätte doch nicht den Pilsen an. Das nächste ist das hier. Das ist das Atlantiköl. Stürmisch, frisch, herb. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bitte, das allerwichtigste am Bier ist, dass ihr diesen Kanal abonniert. Also, abonnieren und das alles. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Yes! Bis demnächst.